Ich benutze sehr viel Evernote, einfach um überall Notizen machen zu können, um Daten zu speichern, um zum Beispiel Fahrkarten für den Zug auch abzulegen um Programme zu speichern und mir ähm, Dinge, die mir einfallen oder durch den Kopf gehen, schnell notieren zu können und sie dann eben relativ fix auf alle Geräte, mit denen ich arbeite, äh, zu synchronisieren. Darüber hinaus ähm, finden wir für unsere Arbeit ganz toll Action Bound zurzeit. Das ist äh, das aktuelle Tool unserer Wahl, wenn es rausgehen soll aus den Seminarräumen und aktiv äh, ja, draußen, äh, was erarbeitet werden soll zu politischen Themen. Und... Ständig benutzen wir eigentlich Etherpads bzw. Google Docs, kollaboratives Schreiben. Das ist immer so ein Brenner, Dauerbrenner, der ähm, hier im Haus eigentlich unverzichtbar geworden ist.